Ah, da ist es. Der Finger ist weg. Er ist jetzt in meinem blinden Oder ist es? Irgendwie sehe ich ihn doch. Hey, Entschuldigung. Das Phänomen ist so faszinierend. Ich rede darüber doch glatt sie vergessen. Also wirklich, es ist so überraschend. Sie sollten es auch einmal ausprobieren. Ach, Sie, sie kennen es bereits? Ich glaube, man kann es gar nicht oft genug erleben. Es macht einen einfach sehender. Ja, ich weiß, das klingt jetzt widersprüchlich, blinder Fleck, der sehender macht. Aber hoffentlich am Ende des Videos werden Sie verstehen, warum das logisch ist und kein Widerspruch. Aber als erstes muss ich Ihnen etwas aus meiner Praxis ausplaudern. Ich erlebe in meiner Praxis immer wieder, dass Paare ihren, ihres blinden Flecks nicht bewusst sind. Manche sagen zwar mit Kopfschütteln, ich verstehe meinen Partner nicht, geben aber in den nächsten Sätzen eine lückenlose Beschreibung der Persönlichkeitsstruktur des Partners. Kein Gutachten ist so vollständig. Ich behaupte, es ist genau wie mit dem optischen Blindenfleck. Als ich vorhin meinen Blindenfleck gesucht habe, erschien es mir, als sei mein Finger an einem bestimmten Punkt verschwunden. Aber dann dachte ich ihn doch noch sehen zu können. Tatsächlich ist dieses Phänomen in der Psychoneurobiologie gut bekannt. Anatomisch fehlt unserem Sehnerv die Rezeptoren an einer bestimmten Stelle in unserem Gesichtsfeld. Nun sehen wir im Endeffekt nicht mit unserem Auge, sondern mit unserem Gehirn. Dieses mag keine Löcher, sprich Unerkanntes und füllt die Lücke mit dem, was es vermutet an der Stelle sein könnte. In meinem Fall gerade war es der restliche Finger. Mein Auge sah zwar ein Loch in meinem Finger, wo der blinde Fleck war, aber mein Denkapparat füllte die Lücke aus und so erschien mir der Finger, so wie ich ihn kannte. Ganz vollständig. So, jetzt wird es ein bisschen kurios, aber... Ich brauche das folgende Gedankenexperiment, damit meine Erklärung verständlich wird. Nehmen wir an, als Teil meines Fingers in meinem blinden Punkt war, hat jemand einen schwarzen Punkt auf dem Finger aufgemalt. Dann hätte ich den schwarzen Punkt nicht gesehen, sondern ich hätte ganz deutlich, ganz deutlich in meinem Erkennungsorgan weiterhin einen unbefleckten Finger wahrgenommen. Ich hoffe, Sie konnten dieser gedanklichen Akrobatik folgen, denn dann kann ich Ihnen erklären, dass dieses gleiche Phänomen, natürlich viel komplexer, in einer Beziehung besteht. Natürlich können wir nicht alles beim Partner verstehen. Wir haben also blinde Flecken für bestimmte Aspekte des Partners. Und dann, wie in der Optik, füllen wir diese Flecken mit unseren Vermutungen aus. So, und jetzt kommt der Teil, den ich vorhin nur angedeutet habe, aber zentral ist. Wir wissen nicht, dass wir nicht wissen, weil wir die blinden Flecken mit unseren Vermutungen ausfüllen. Wir glauben zu wissen, wo wir nicht wissen können und merken nicht, dass wir nur vermuten. Klar, ja, wir nicht einfach zurückspulen. Aber warum ist das wichtig? Unsere Einbildung, dass wir alles beim Partner sehen können, also keinen blinden Fleck haben, hindert uns daran, den Partner aus verschiedenen Perspektiven anzusehen. Denn wenn ich glaube zu wissen, dann macht es natürlich keinen Sinn nach Wissen zu suchen. Logisch, oder? Und deshalb macht es uns sehender, wenn wir uns bewusst sind, dass wir blinde Flecken haben. Unsere Biologie ist da recht erfinderisch, indem wir, ohne dass es uns bewusst ist, ständig unsere Augen bewegen, man könnte auch sagen, die Realität ständig aus unterschiedlichen Perspektiven ansehen, hat zwar jeder blinde Winkel einen blinden Fleck, aber immer einen anderen. Und so bekommen wir in Summe ein lückenloses Bild von unserer Umwelt. Und genau dieses Vorgehen schlage ich Ihnen für Ihre Beziehung vor. Erstens Akzeptieren Sie, dass es Ihnen zwar so vorkommt, dass Sie Ihren Partner vollkommen erkennen, aber akzeptieren Sie, dass dies eine notwendige Täuschung ist. Zweitens, betrachten Sie Ihren Partner immer wieder neu und ohne die Vorannahme, ich kenne dich doch. Und schließlich drittens, wiederholen Sie dieses Vorgehen ein Leben lang. Denn Ihr Partner hat vielleicht gerade eine Entwicklung gemacht als er in Ihrem blinden Fleck war.